Soll ich meinen Partner bedrängen, auch den täglichen schönen Moment zu suchen? Klar, die Antwort ist nein. Aber Intention und was beim Partner ankommt, ist natürlich nicht unbedingt das gleiche. Sie wollen ihn vielleicht ermutigen mitzumachen, aber er versteht es als bedrängen. Es gilt also einen Weg zu finden, dass Ihr Partner sich nicht bedrängt fühlt. Tja, wie kann man vermeiden, dass es nicht als ein Du musst ankommt, indem er es gar nicht erst anstrebt, dass der Partner mitmachen soll. was heißt das? Praktizieren Sie das Einmal-Eins-Der-Liebe, weil es Ihnen gut tut, nicht als Aufforderung an den Partner es auch zu tun. Sie können ihn vielleicht einladen, gemeinsam Ihre Punkte einmal in der Woche zu feiern, aber eben einladen und darauf achten, dass es auf keinen Fall als Befehl ankommt. Ihm klar machen, dass Sie mit ihm Ihre Beziehung feiern wollen. Also nicht Ihre Aufzeichnungen, sondern welche gemeinsamen schönen Momente es gegeben hat. Schließlich, auch wenn Sie die Momente aufgeschrieben haben, sind die Liebesmomente doch nur entstanden, weil Ihr Partner dabei mitgemacht hat deshalb sind die Liebesmomente in ihren Aufzeichnungen immer ihre gemeinsamen Momente und nicht das Werk von einem von ihnen. Und auch wenn ihr Partner auf ihre Einladung hin abwinkt, dann kann er nicht verhindern, dass sie sich positiver ihm gegenüber verhalten, weil sie ihn in einem positiveren Licht sehen. Und oftmals habe ich erlebt, dass der Partner mitmacht, wenn er die Wirkung beginnt zu spüren. Zuletzt noch diese gute Nachricht. Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass Teilnehmer manchmal berichten, dass sich der Partner mit der Zeit positiv verhalten hat, obwohl er gar nicht wusste, dass man selbst das Positiv-Erkennen-Training gemacht hat.